Freude ist ein wunderbares Gefühl und egal, ob du schon viel davon in deinem Leben hast oder wenig, ich finde, du hast auf jeden Fall mehr davon verdient. Und deswegen habe ich ein kleines Instrument entwickelt, den Freudometer. Der hilft dir, die Aufmerksamkeit auf die Dinge zu lenken, die dir in deinem Leben Freude bringen. Und es gibt Menschen, denen fällt das immer wieder schwer, Freude in ihr Leben zu bringen und für die habe ich am Ende auch noch einen Tipp. Mein Name ist Gregor Klawikowski und in meinem Kanal Besser Strukturiert stelle ich dir Werkzeuge vor, die dir helfen, mehr Qualität in dein Leben zu bringen. Besser Strukturiert In diesem Video geht es darum, mit dem Freudometer mehr Freude in dein Leben zu bringen. Und das Prinzip ist ganz einfach. Du machst dir erst Gedanken darüber, was denn die Dinge sind, die Freude in dein Leben bringen. Und die schreibst du dann auf den Freudometer. Den Freudometer hängst du dann an einen Ort, wo du ihn immer im Blick hast. Und so kannst du ständig schauen, ob du schon genug Dinge getan hast, die dir Freude bereiten. Und wenn das nicht der Fall ist, hast du direkt ein paar Vorschläge für Dinge, die du tun kannst, damit du mehr Freude in deinem Leben hast. Und hier ist er auch schon, der Freudometer. Du siehst... Ich habe ihn in drei Bereiche aufgeteilt, schnelle Freuden, soziale Freuden und Freuden mit Sinn. Und was das genau ist, das werden wir jetzt gleich durchgehen und dann kannst du dir deine Freuden aufschreiben und direkt loslegen. Die erste Art der Freuden nenne ich schnelle Freuden für zwischendurch. Das sind Freuden, die du dir selber verschaffen kannst und zwar dann, wenn du möchtest. Deswegen ist die Leitfrage für diese Freude, welche Dinge kann ich tun, damit ich mir selber Freude bereiten kann? Und ich gebe dir ein paar Beispiele, damit du so eine Idee hast, was das sein kann. Ich kann mir einen Kaffee kochen oder einen Tee. Ich kann mich in den Garten setzen und einfach ein bisschen die Blumen anschauen. Ich kann ein Buch lesen, ich kann Musik anmachen und tanzen, ich kann mir was Schönes kaufen. Es gibt tausend Möglichkeiten und du entscheidest natürlich für dich selber, was die Freuden sind, die du schnell und zwischendurch dir selber bereiten kannst. Die zweite Art der Freude nenne ich soziale Freuden. Wir Menschen sind nun mal grundsätzlich soziale Wesen und in der Begegnung mit anderen Menschen gibt es viele Möglichkeiten, Freude zu empfinden. Das können gemeinsame Erlebnisse sein, intensive Gespräche, Berührungen oder einfach nur zusammen abhängen. Die Leitfrage leitet hier auf jeden Fall, welche Dinge kann ich mit anderen Menschen tun, um Freude zu empfinden. Im Gegensatz zu den schnellen Freuden für zwischendurch liegt der Schwerpunkt hier also auf den Freuden zusammen mit anderen Menschen. Und dann macht es natürlich viel Sinn, diese Zeit mit Leuten zu verbringen, die mir wohlgesonnen sind. Das Besondere daran ist eben. In der Begegnung scheint das nochmal so eine extra Portion Freude zu geben, einfach durch den gemeinsamen Austausch kann mehr Intensität entstehen und es bringt dir eben noch mehr Freude ins Leben. Das sind dann oft die Dinge, an die man sich noch länger erinnert, Sie sind also nachhaltiger. Ein paar Beispiele können sein, du gehst mit Leuten etwas essen, du gehst mit Freunden tanzen, ihr macht gemeinsame Unternehmungen. Es können aber auch spontane Gespräche sein und intensive Begegnungen und dann suchst du dir Orte, wo das eben möglich ist. Die dritte Art der Freude nenne ich Freude mit Sinn. Und das sind Tätigkeiten, die mit einer tiefen inneren Befriedigung verbunden sind, weil du sie als sinnvoll erachtest. Und sinnvolle Tätigkeiten, die eng mit dem verbunden sind, was dir wirklich im Leben wichtig sind. Die sind einfach sehr nachhaltig. Und das sind oft Dinge, auf die du im Nachhinein auch noch stolz bist, an die du gerne zurückdenkst. Und wenn du mal überlegst, was die Dinge sind, die dich stolz machen in deinem Leben, dann hast du schon einen guten Indikator für die Dinge und Tätigkeiten, die Freude mit Sinn für dich bedeuten können. Zur Inspiration noch ein paar Beispiele. ja. Das kann sein, dass du einfach bei einer Flutkatastrophe deine Sachen packst, hinfährst und fremden Leuten hilfst, einfach weil sie in Not sind. Oder du hast Kinder und du hilfst ihnen bei schwierigen Entscheidungen und hast wirklich einen Unterschied für sie gemacht. Oder du erreichst mit, zusammen mit anderen ein lange geplantes, hochgestecktes Ziel, das sehr schwierig zu erreichen war, wo du weißt, das haben wir jetzt wirklich geschafft. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein, aber wenn du dir darüber Gedanken machst, hast du eine hohe Chance, auch diese Dinge stärker in dein Leben zu bringen, wenn du sie auf deinen Freudometer schreibst. Jetzt habe ich dir die drei Arten von Freuden strukturiert. Nun bist du dran. Du schreibst für jede der drei Arten von Freuden die Dinge auf, die dir persönlich Freude bereiten. Wenn du damit fertig bist dann baust du deinen persönlichen Freudometer. Wie der aussieht, entscheidest du natürlich ganz nach deinen Präferenzen. Wenn du Excel-Tabellen liebst, dann mach eine Excel-Tabelle. Wenn du eine schöne Liste lieber hast, dann mach dir eine schöne Liste und häng sie an einen Ort, den du sehen kannst. Wenn du ein Bild lieber machst, so wie ich, dann mach dir sowas. Hier sind mein persönlicher Freudometer mit den drei Arten von Freuden. Oder, wenn du einen Fokuskreis gebaut hast, so wie ich ihn in einem anderen Video vorgestellt habe, kannst du auch eine eigene Sektion zur Freude machen. Wichtig ist mir bei dem Ganzen, dass du ein Instrument hast, mit dem du dafür sorgst, dass du Freude in dein Leben bringst. Denn seien wir mal ehrlich, das komplexe Leben mit all den Anforderungen, die wir haben, sorgt dafür, dass wir immer total beschäftigt sind und uns selber gerne aus dem Blick verlieren. Der Freudometer soll dir dabei helfen, dass das nicht so häufig passiert und dass du mehr Freude in dein Leben bringen kannst. So, und was machst du jetzt, wenn du deinen Freudometer geschrieben hast, ihn aufgehängt hast, aber merkst, dass du die Dinge, die dort stehen, gar nicht umsetzt? Dann ist es wahrscheinlich gut, nochmal einen Schritt zurückzumachen und zu überlegen, woran liegt das. Manchmal ist es offensichtlich, es sind Lebensphasen, in denen einfach unheimlich viel los ist, wo du nicht im Fokus stehst, wo andere Dinge zu erledigen sind. Und dann ist das einfach oft so, dass man diese Phase erstmal akzeptieren muss. Trotzdem hilft es aber vielleicht doch, die eine oder andere Lücke zu nutzen, um mit dem Freudometer dir mehr Freude in dein Leben zu bringen. Manchmal ist das aber auch so, dass man merkt, dass man immer wieder in Situationen in seinem Leben gerät, wo man gar nicht so genau weiß, wie man dorthin gekommen ist. Man merkt nur, man empfindet wenig Freude, es ist unangenehm. Und dann ist es gut, sich das auch nochmal gut anzuschauen. Denn oft sind das unbewusste Verhaltensweisen oder Einstellungen, die dazu führen. Und dabei kann einem ein Coach oder auch ein Therapeut helfen oder es gibt auch ganz viele Bücher für das Selbststudium. Und eins davon möchte ich euch im Schluss noch als meinen Tipp empfehlen. Das ist dieses hier. Sein Leben neu erfinden, wie sie Lebensfallen meistern. An dem Buch gefällt mir gut, dass einfach eine gute Übersicht über die typischen Lebensfallen dargestellt wird. Es gibt Checklisten, wo man gucken kann, ob die Lebensfallen für einen zutreffen oder nicht. Und es gibt noch eine ganze Menge an praktische Anleitungen, was man tun kann, um daran zu arbeiten. So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen, die Inspiration dafür bekam ich übrigens durch die morgendliche Meditation bei Avaris, die jeden Morgen um 8 Uhr eine Achtsamkeitsmeditation online veranstalten, kann ich nur sehr empfehlen, den Link dazu findet ihr auch in der Beschreibung zu diesem Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, erzählt es weiter, verteilt den Link. Abonniert meinen Kanal, liked das Video, würde mich sehr freuen und vielleicht schickt ihr auch mal den einen oder anderen Kommentar darüber, wie die Arbeit mit dem Freudometer für euch war. Bis zum nächsten Mal, alles Gute!